Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, laut aktuellstem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes waren im ersten Corona-Jahr 2020 in Deutschland 13,4 Millionen Menschen von Armut bedroht oder betroffen. Das ist ein neuer, trauriger, historischer Höchststand. Und gestern ging durch die Medien die Zahl, dass durch die aktuellen globalen Entwicklungen der Inflation des Krieges in der Ukraine, der Pandemie, der Verteuerung, insbesondere bei den Energiepreisen, bis zu 600.000 Menschen in Deutschland zusätzlich möglicherweise von Armut bedroht sind. Das wären dann 14 Millionen. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, gerade in diesen Zeiten, gerade in Zeiten von Krisen und von Umbrüchen, dass wir den Menschen ein soziales Sicherheitsversprechen geben und deswegen ist es richtig und wichtig, dass in diesem Einzelplan das im Zentrum steht. Der Landesaktionsplan gegen Armut der wird konsequent weiterverfolgt und umgesetzt, und es wird auch Möglichkeiten geschaffen, recht niedrigschwellig neue Wege zu bestreiten. Für die Erhöhung der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind nun 1,6 Millionen Euro mehr äh, zur Verfügung in diesem Jahr. Und unser Ziel ist es auch, die Kommunen dort mitzunehmen um Netzwerkstrukturen vor Ort zu schaffen, zur Bekämpfung von Armut, zur Partizipation und zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit im Sozialraum. Hier schon besprochen, das neue Projekt Housing First, mit dem wir eben vor Ort unterstützen wollen, dass es zur Obdachlosigkeit, zur Wohnungslosigkeit erst gar nicht kommt und das ist immer noch die beste Sozialpolitik, ist die präventive Sozialpolitik, die eben dazu führt, dass wir andere Maßnahmen gar nicht erst brauchen. Und dafür, und da haben wir ganz viele Punkte in diesem Einzelplan, brauchen wir zum einen vor Ort die Unterstützung durch die Kommunen, aber natürlich auch die Partnerinnen und Partner der Wohlfahrtspflege, insbesondere auch der Wohlfahrtsverbände und Kollege Weschenbach, ich freue mich, dass die CDU hier auch einen Akzent setzen will. Ich glaube, wir müssen gemeinsam darüber reden, das werden wir jetzt auch tun, wie wir vor allem auch die Förderung der Wohlfahrtspflege auf einen rechtssicheren, zukunftsweisenden Rahmen setzen können. Ich denke, dass wir da vieles gemeinsam miteinander auch hinbringen, denn es ist nicht das Land alleine, was die soziale Teilhabe garantiert. Wir wissen, es sind die vielen sozialen Träger, die Wohlfahrtsverbände, die Vereine und viele Engagierte, auch ehrenamtlich Engagierte vor Ort und denen wollen wir bestmögliche Rahmenbedingungen geben, das geben wir mit diesem Haushalt. Und ja, die Clearingstelle, die Clearingstelle für Menschen und Krankenversicherung, das ist uns Grünen gerade ein ganz, ganz wichtiges Projekt und sie funktionieren sehr, sehr gut. Wir kriegen sehr gute Rückmeldungen, deswegen werden sie mit diesem Haushalt auch abgesichert und ja, wir werden auch evaluieren, sind die bedarfsgerecht, müssen wir da weitermachen und dann mit Blick auch auf kommende Haushalte schauen, dass wir dieses Angebot aufrechterhalten und wir wollen diesen Behandlungsfonds, das ist sehr interessant heute, ich lauche ja den ganzen Tag den Reden, äh, selten so oft gehört aus unserem Wahlprogramm von Bündnis 90 die Grünen, alle möglichen Zitate, dieser Behandlungsfonds, er wird kommen, nur wir hätten ihn halt eben gerne, nicht nur in Rheinland-Pfalz, weil es eben ein bundesweites Phänomen ist, aber das wird kommen, da können Sie sicher sein. Und wenn wir schon bei unserem Wahlprogramm sind, dann äh, freue ich mich sehr, dass wir in der Vorlage durch das Ministerium schon gesehen haben, wir bekommen eben die 2,2 Millionen zusätzlich zur Einführung der Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe auch an privaten Schulen. Wunderbar. Schade, Herr Wischmann, dass Sie hier nicht unser Wahlprogramm zitiert haben, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. nicht nur für die Bildungsgerechtigkeit, sondern Sie haben es alle angesprochen, auch für die Fachkräftesicherung in diesen wichtigen Bereichen, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und andere mehr. Und äh, die Gemeindeschwester Plus, ich wusste, dass ich das wiederholen werde, Frau Kollegin anklam äh, wird mit 1,1 Millionen weiter ausgebaut. Aber ich, ich sage das immer wieder: Es ist ein, ein wirklich tolles Projekt. Ich habe mir das vor Jahren mal im, im Hunsrück im ländlichen Raum angeschaut. Aber ich bin ja auch ehrenamtlicher Ortsvorsteher in der Mainzer Innenstadt. Wir haben Sie auch. Und auch hier macht sie eine unverzichtbare, wichtige Arbeit mit den Senioren und Senioren, mit den Pflegebedürftigen, aber eben auch mit den Angehörigen und die Vernetzung mit den Angeboten. Also da gehen wir weiter voran. Das gilt auch für die Aufwertung und der, der Helferberufe, der auch der, der Unterstützung in der Pflege, eben auch die Heranführung, dass Helferberufe aufgebaut sind, dass sie sozusagen an die generalistische Pflegeausbildung mit andocken. Also Sie sehen, hier ist ein Maßnahmenmix eben, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Und wenn man beim Thema Fachkräfte sind, dann ist das das zentrale, ja, Arbeitsmarktprojekt, das wir angehen, ist die Gestaltung der Transformation. Die Transformation in ein klimaneutrales und ein digitalisiertes Wirtschaften und Arbeiten. Und da spielt es eben eine ganz große Rolle. Dazu haben wir hier die Transformationsagentur im Haushalt entsprechend abgebildet als zentrale Anlaufstelle, nicht nur für Arbeitskräfte, sondern vor allem eben auch für Unternehmen und die Player in der Arbeits- und Wirtschaftswelt. Aber, und das will ich auch sagen, ein ganz wesentlicher Punkt ist das Thema Weiterbildung, das Thema Qualifizierung. Ähm, hier ist, äh, denke ich, deutlich geworden mit dem Haushalt, warum das schon auch Sinn macht, dieses Thema Arbeitsmarkt und das Thema Weiterbildung auch zusammenzubringen. Ähm, hier ist ein ganz klarer Fokus auf das Thema digitales Lernen, digitales Lehren, auf digitale Skills. Aber eben auch, und das will ich auch noch einmal betonen, wie wichtig das ist, auf die Grundkenntnisse, auf die Grundfertigkeiten und auf das Nachholen auch von Schulabschlüssen. Das, wird, das ist schon extrem wichtig für die Fachkräftesicherung, für die Teilhabechancen der Menschen, aber es wird im Zuge der transformierten Wirtschaft noch wichtiger sein. Und auch im Sinne von sozialer Teilhabe ist das. Ja, wir nicht nur das Land der zweiten, dritten und vierten Chancen sind, sondern das lebenslanges Lernen auch bedeutet, lebenslang den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Schulabschlüsse entsprechend nachzuholen, die Qualifizierung nachzuholen. Da setzen wir hier einen ganz wesentlichen Schwerpunkt bei der Weiterbildung. Ich glaube, das ist sowohl für die Gerechtigkeit als auch für die Transformation der Arbeitswelt ein ganz wichtiges Signal. Und natürlich gehört zum Thema Transformation auch das Thema Digitalisierung, das ist äh, ist für uns wichtig, die flächendeckende Glasfaserversorgung im ganzen Land, ja, bis an jede Milchkanne. Und diese Milchkanne ist gefüllt mit Milch natürlich aus glücklichen, tiergerecht gehaltenen, äh, tiergerecht gehaltenen Kühen, auch in Rheinland-Pfalz. Und deswegen ist es richtig, hier die Gigabit-Strategie entsprechend zu unterstützen, mit dieser Zielsetzung vom kohlischen Kupfer endlich auch in ganz Rheinland-Pfalz auf Glasfaser zu kommen. Es ist auch die Grundvoraussetzung für die Digitalisierung, ähm, auch der Verwaltung, nicht nur der Bürgerinnen und Bürger, hier acht Millionen mehr äh, im Haushalt und ähm, für die Verwaltungscloud, aber eben auch die personelle Stärkung beim LDI und die Umsetzung des äh, Onlinezugangsgesetzes. ich kann Ihnen das als Ortsvorsteher sagen, das hat direkte Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger, wenn wir eben auch mit Hilfe der Umsetzung OZG-Verwaltungsverfahren, Antragsverfahren gegenüber der Verwaltung bürgernäher, schneller, transparenter und auch barrierefreier gestalten, dann ist das auch ein wichtiges Signal für die Zukunftsfähigkeit und die Bürgerfreundlichkeit unseres Landes Rheinland-Pfalz. Und letztlich muss die Arbeitswelt der Zukunft eine inklusive Arbeitswelt sein und da sind wir auf einem guten Weg und da werden wir auch mit diesem Haushalt einiges äh, voransetzen und vor allem wird das Land weiter Vorbildfunktionen übernehmen als inklusive Arbeitgeberin. Wir wollen die Programme der Beschäftigung für Beschäftigung arbeitsloser Menschen im Landesdienst signifikant um mehr als ein Drittel äh, erhöhen auf 750.000 Euro, weil unser Ziel ist nach wie vor im Landesdienst eine Beschäftigungsquote von 6% von Menschen mit Behinderung zu erreichen. Dazu werden wir prüfen, wie wir mehr Budget für Arbeitsstellen schaffen können, dass wir das Thema Budget für Ausbildung auch weiter voranbringen und wir werden das nicht nur beim Land tun, sondern das freut mich über unser Deckblatt das tun, was auch der Minister schon in der Einbringungsrede gesagt hat. Wir wollen die erfolgreiche Arbeit von Inklusionsfirmen, also wo Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung zusammenarbeiten, weiter unterstützen. und jetzt wenn Sie unseren Änderungsanträgen folgen, mit der Rekordsumme von zwei Millionen Euro, unser Ziel erreichen, die Zahl der Arbeitsplätze in den Inklusionsbetrieben mittelfristig in Rheinland-Pfalz zu verdoppeln. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Signal auch für einen inklusiveren Arbeitsmarkt. Und nicht zu verachten, die Integrationsfachdienste, die bisher sowohl von Land als auch von der Bundesagentur für Arbeit finanziert worden sind, werden zukünftig nicht mehr von der Bundesagentur finanziert. In diesem Haushalt steht drin, dass wir diese Integrationsfachdienste weiter komplett finanzieren. Jetzt durch originäre Landesmittel finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Signal in diesen Zeiten, weil sie eine hervorragende Arbeit machen. Insgesamt, es kann immer mehr sein, Herr Wächtenbach, aber man muss schon sehen, dass wir bei der Teilhabe für Menschen mit Behinderung hier 21% mehr Mittel, also ein Fünftel mehr Mittel in einem Einjahreshaushalt gegenüber dem Vorjahr zur Verfügung stellen. Ich finde, das ist ein ganz ganz wichtiges Signal für mehr Inklusion und der Haushalt ist ein soziales Sicherheitsversprechen für die Menschen in Rheinland-Pfalz. Ich bin mir sicher, wir brauchen dieses soziale Sicherheitsversprechen in diesen Zeiten des Umbruchs, der Krisen und der Kriege mehr denn je unsere Unterstützung für diesen Einzelplan. Ist Ihnen sicher, weil wir hier eben mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Teilhabe und mehr Inklusion in Rheinland-Pfalz voranbringen. Herzlichen Dank.